Yoga guys, Blue Gangster hier mit einem neuen Video Request Tutorial für Tekken. Und zwar wurde ich gefragt wie macht man denn Instant While Running und Instant While Standing bzw. Wave Dash While Standing. So zuerst Instant While Running, weil es das einfache von beiden ist. Was macht ihr, ihr nehmt euch den Charakter mit dem ihr das üben wollt, irgendein Gegner, völlig egal wen. Eine Stage mit Wall ähm, sagt, er soll sich ducken hier. Gegen Nation hockey und ähm, Neustartposition Position So, und dann geht es eigentlich schon los. Ach, äh, Side Note, ich mache das hier auf einem neuen PS3 Controller, also ist meine Execution nicht on point. Deswegen werde ich wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. So. Ähm, eigentlich, wie, wie das die normale Version funktioniert, wie auch mit jedem Charakter auch ist, man rennt und dann drückt man bei Armor King jetzt den 2-Grab, bei of 2, ähm, bei Horlang 3 oder sonst was. So, und Instant While Running ist die Abkürzung davon, die so funktioniert. Ihr müsst dreimal insgesamt nach vorne drücken, das seht ihr hier, dreimal. Okay? Und genau auf dem dritten Forward muss dann der jeweilige Move sein. So. Ähm, warum, der mir bei, warum der bei mir viermal Forwards zeigt, ist folgender Grund. Seht ihr das? Was ich hier mache ist Forward halten und ich presse jede zweite Frame 2, also Dreieck. Ich drücke eigentlich drücke ich nicht. So doppelt so schnell forward wie 2, also Dreieck, und trotzdem zeigt er das an, weil ich es nach vorne halte und er das sozusagen als extra Command ansieht. Deswegen wird es bei euch wahrscheinlich auch nicht nur genau drei Pfeile anzeigen, wenn ihr das instant while running macht, sondern vier, wahrscheinlich auch fünf, je nachdem, wann ihr loslässt. Aber um zu wissen, wann ihr es richtig oder falsch macht, sehr gut wäre das zum Beispiel hier mit Armor King ist, wenn ihr es falsch macht, also dreimal nach vorne und dann genau auf den dritten den Grab. Wenn ihr es richtig macht, geht der R mit der linken Hand ein bisschen nach vorne beziehungsweise mit beiden fast gleich. Macht ihr das falsch, kommt entweder das hier raus, dass er mit dem rechten Arm nach vorne geht etwas oder zu weit nach vorne. Dadurch könnt ihr entscheiden, okay, kam der jetzt raus oder nicht. Okay? So. Und am besten das zu üben. Da gibt es keinen Extra-Trick, kein Cheat, gar nichts. Das ist einfach nur Execution-Training. Ihr macht das so. Ja. Ein Backdash. Und dann das hier macht. So. Das wird... Euer sozusagen Level 1 sein, das ihr trainieren müsst. Das macht ihr, bis ihr es zehnmal hintereinander geschafft habt. Und dann macht ihr das hier. Ihr startet neu und dann direkt hier. Also nicht nach vorne gehen, nicht nach hinten gehen, sondern direkt aus dieser Position. Okay? Das macht ihr dann auch, bis ihr das ungefähr zehnmal drauf habt. Und dann letztes Level eigentlich ist... So weit nach vorne wie möglich, dass kein Abstand da ist und dann von dieser Position aus. Zehnmal. Dann könnt ihr das auch mit Dragonov machen, mit Torlang machen, mit sonst jemandem. Ist genau dasselbe Prinzip. Genau das gleiche. Nur der Button, den ihr dazu drückt. Bei Armor King ist es jetzt 2 plus 4. Bei Dragonov ist es nur 2. Nur, nur das unterscheidet sich. Aber von der Mechanik her ist es 1 zu 1 dasselbe. So, wenn ihr das noch krasser machen wollt und noch genauer werden wollt für, für Execution Training, dann macht ihr das, dann könnt ihr ruhig mehr Abstand haben, weil dann müsst ihr das aus dem Wave Dash schaffen. Ihr macht einen Wave Dash. Ist es nur Forward 2? Ja, Wave Dash, ganz normal, ohne, ohne nichts, einfach ein Wave Dash, ganz normal raus, einen. Und dann, und dann ganz schnell danach Forward bei Armor King Typ äh, 4. Das kann im Prinzip jeder, der ein Wave Dash drauf hat. Jeder, der einen Wave Dash drauf hat. Also nicht nur die Mishimas und Jin, sondern auch ähm, Holland, Bob, Armor King. Äh, bei King bin ich mir nicht sicher. Aber die könnte es auf jeden Fall jeder, der einen normalen Wave Dash drauf hat, kann ein Wave Dash While Standing. Aber für, sage ich jetzt mal, Leute, die denken, die müssen wirklich übertrieben, komplett von, von, von Null anfangen, weil sie die Basics noch nicht drauf haben, denen würde ich empfehlen, erstmal das hier zu lernen. Zu, sich zu ducken und dann direkt raus den, den Wild Standing Move zu machen. Ein Gefühl. Gefühl dafür zu bekommen, wie der rauskommt, wann der rauskommt, um sich einfach an den Move zu gewöhnen. Ich würde euch nicht empfehlen, runter zu drücken, weil er dann manchmal einen Sidestep macht, sondern Down Back. Wenn ihr vertraut genug seid mit dem Move, den ihr im Wave Dash Wide Standing machen wollt, dann müsst ihr einen Crouch Dash machen. Ja, nicht komplett raus. Ihr macht einen Crouch Dash. Ihr geht nicht komplett raus, weil ihr dann sozusagen eine Frame verschwendet. Es ist zwar möglich, aber das hier ist, das hier, was ihr gerade seht, das ist dasselbe wie das hier, okay? Das ist nicht Instant, das ist einfach ducken und dann Wild Standing 2. Deswegen nicht den Wave Dash komplett, den Crouch Dash komplett durchziehen, sondern während ihr beim Down Forward seid, hier seht ihr das, Down Forward, okay? so schnell wie möglich ein Back plus 2 zu drücken. Nicht zuerst Back und dann 2, nicht zuerst 2 und dann Back, sondern beide gleichzeitig. Okay? Also ganz schnell rein und wieder raus und zack. Ähm, wo ihr euch selber kontrollieren könnt wann ihr es wirklich richtig macht ist, um um dieses um sozusagen ähm, das einzugrenzen zu können ist äh, mit Devil Jin jetzt wenn ihr es zu spät drückt, kommt ein WGF raus. Wenn ihr es ähm, zu früh drückt, kommt ein Back to raus. Okay? Und je nachdem was rauskommt, wisst ihr dann, okay, Back, äh, back to, ich habe es zu schnell gedrückt. Okay, WGF, ich habe es zu spät gedrückt. Und erst wenn ihr das aus dem Crouch Dash wirklich drauf habt, wie gesagt, zu früh back to, zu spät. WGF. Dann könnt ihr das aus zwei machen. So wie funktioniert es, wenn ich es aus zwei mache? So wie wenn es ist dasselbe mit 3, mit 2, mit drei, mit 4, mit fünf, mit weiß ich nicht wie vielen. Es ist genau dasselbe System. Und zwar wenn ihr euch das wirklich in euch eingeprügelt habt, wann ihr das Timing drauf habt, den rauszuhauen, dass er dann wirklich perfekt rauskommt. Dann macht ihr das bei zwei Dashes so, bei zwei Wave-Dashes bzw. Crouch-Dashes so, dass ihr den ersten ignoriert. Ihr konzentriert euch nur auf den zweiten bzw. auf den letzten Dash, weil ihr da genau dasselbe Gefühl haben müsst, wie wenn ihr es direkt aus dem Crouch-Dash macht. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt aus zwei mache, dann ist der erste Dash, den ich mache, der erste Crouch, der ist für mich komplett unwichtig. Ich mache ihn zwar, aber ich beachte ihn gar nicht. Und dasselbe ist es mit 3, wenn ich es hinkriege, mit 4, so, und mit 5, mit 6, mit sonst was. Also macht ihr das so, zuerst 10 mal aus dem ersten dann zehnmal mal mit 2, dann zehnmal mal mit 3, dann zehnmal mal mit 4 und zehnmal mal mit 5. Und wenn ihr irgendwo an Anfang mittendrin kurz vor Ende falsch gedrückt habt, dann macht ihr nicht dort weiter, sondern fängt direkt wieder von vorne an. Also direkt wieder hier. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwie Sachen in Matches gesehen habt, die ihr euch selbst nicht erklären könnt, von wegen, wie hat er das gemacht, wie funktioniert es. Fragt mich, schreibt in die Kommentare, sonst was. Und ich mache ein Video darüber. Alright then. That's everything. See you next time. The Blue gangster is out. Peace, YouTube. Word.